Du bist Maskottchen hier bei den Special Olympics, wie ist dein Name und wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen? Also als Maskottchen heiße ich Louis und sonst Josef. Zu ähm, der Aufgabe bin ich gekommen, nachdem ich Volunteer bin. Nächste Woche bei den Siegerungen und sie haben in dieser Woche ein paar maskottchen -Darsteller gesucht. Deswegen habe ich einen Louis. Und was motiviert dich zu mitmachen hier bei den Special Olympics? Einfach die geniale Stimmung. Und dass man mit so vielen internationalen Leuten trifft und wenn die einen Hirschen sehen, dann haben sie einfach eine Gaudi und wollen mit ihren, e mit ihren Foto machen, das ist einfach voll cool, also voll lustig. Und kannst du uns kurz beschreiben, wie das Gefühl ist in so einem Kostüm, wie fühlt sich das an, als Luis? Also grundsätzlich gar nicht so unangenehm, es ist recht flauschig, wie wenn man einen Schlafanzug hat, oder wenn man schläft, ein bisschen warm wird es mit der Zeit.